Akupunktur, eines der ältesten Behandlungsmethoden der Menschheit. Grund genug mir das Standardwerk der Akupunktur im deutschsprachigen Raum durchzulesen. Guten Morgen. Praxislehrbuch Akupunktur. Gleich von der weg. Ich selber habe keine Ahnung von Akupunktur, ich habe mich zwar mal einige Zeit in Akupressur reingelesen und auch Marmapunkttherapie selber angewendet, aber noch nie in irgendeiner Weise mit Nadeln, mich oder andere gestochen. Zumindest nicht im medizinischen Kontext. Und Nachdem ich im Buch die Risiken und die Nebenwirkungen gelesen habe, so werde ich aller Voraussicht nach dieses auch nicht in Zukunft tun. Das liest sich so ungefähr wie die Packungsbeilage bei den Medikamenten. Erstmal so ach ist eigentlich ganz ungefährlich und dann kommt eine seitenlange Ausführung wie man durch Akupunktur leiden und sterben kann. Also so ganz gefahrenlos wie wahrscheinlich die meisten das annehmen ist die Akupunktur nicht. Löblich dass es in diesem Buch auch durchaus intensiv beleuchtet wurde. Immerhin will man das Buch ja auch verkaufen und weiterhin in diese löbliche Verantwortungskerbe reinschlagend wird in den einführenden Kapiteln auch quasi offen eingestanden, dass man eigentlich keine Ahnung hat warum Akupunktur hilft. Dass sie hilft, das wurde empirisch bereits mehrfach bestätigt. Aber hier sind wir wieder bei der Grundlage der östlichen Medizin. Es wird empirisch gearbeitet und deduktiv geforscht. Man probiert Sachen aus, obwohl man keine Ahnung hat, wie sie im Einzelnen ja, funktionieren. Und wenn der Mensch dann ganzheitlich sich irgendwie gebessert hat, dann hat man es irgendwie richtig getan, dann schreibt man das ab. Das stellen die Autoren auch ganz klar so raus. Und man hat von Anfang an das Gefühl, nicht irgendwie verarscht zu werden, sondern in eine, ja, in eine andere Denk- und Behandlungswelt einzutauchen, nachzuvollziehen und auch... Ebenso angenehm ist, dass man trotzdem immer wieder die Brücke zum westlichen Denken schlagen möchte. Während man bei den Leitbahnen zum Beispiel so recht keine morphologische Grundlage finden kann und das auch wiederum offen eingesteht, so kann man zumindest bei der Betrachtung der schmerzmanipulierenden Methoden durch Akupunktur eher auch mit dem westlichen Wissen auch Verständnis schaffen, das Buch ist von seinem Grundvokabular ganz klar und ja, ohne Kompromisse an den Mediziner gerichtet. Das bedeutet hier werden ausschließlich Fachtermini verwendet und gerade wer die lateinischen Fachbegriffe der Anatomie und der Medizin generell nicht kennt, der wird hier ganz große Probleme haben zu folgen. Aber für den Mediziner ist es durchaus als Einstiegsbuch zu betrachten, auch wenn das Kapitel zur Nadelauswahl dem praktischen Instrumentarium quasi, durchaus überraschend kurz ist. Da findet man im Internet wesentlich ausführlichere Darstellungen und Überlegungen. Das hätte ich mir durchaus detaillierter gewünscht. Dafür hätte man zum Beispiel die zwar zugegebenermaßen interessanten, aber nicht unbedingt notwendigen Kapitel über das Schröpfen und andere alternative Heilmethoden weglassen können. Generell werden auch recht schnell die Grenzen der Akupunktur aufgezeigt. Die Grundlage der Akupunktur wird in folgendem Satz ganz gut beschrieben, Akupunktur, Akupunktur heilt was gestört ist, aber kann nicht heilen was zerstört ist. Ja, nachdem dann auf den ersten 150 Seiten so die grundlegenden Dinge abgeklärt wurden, auch die Geschichte von Akupunktur und dieses Ying und Yang, was allerdings als dualistisches Prinzip generell von mir in Frage gestellt wird. und auch derzeit durch die Physik quasi als nicht zutreffend gewertet werden kann geht man dann zum nächsten Kapitel. Ähm, also warum nicht zutreffend ich mag an der Stelle ganz kurzer Exkurs. Ähm, Ying ist die Materie und Yang wird als die Energie dargestellt. Aber unsere Erde besteht zu 99,999999 aus Energie und, ähm, ja, und damit, haben wir ja überhaupt kein Gleichgewicht zwischen Yin und Yang, was Materie und Energie geht. Das ähm, kommt noch aus einem Weltbild äh, aus dem ja, vorigen Jahrtausend bzw. das letzte Jahrhundert mal aus. Aber das würde jetzt äh, zu weit führen und der Akupunktur und der, der, dem Rezensionsvideo hier nicht gerecht werden. Ähm, kommen wir vielleicht an anderer Stelle mal dazu. Ja. Ähm, die Akupunktur ist eine empirische Behandlungsmethode und die wahrscheinlich nach dem Try-and-Error-Prinzip spezifiziert wurde und, äh, und dann wie es die Menschen eben so gerne machen ein theoretisches Konstrukt äh, überführt wurde. das Kapitel dann quasi interessant aber dann eigentlich das, wo warum man das Buch vielleicht kauft auf 400 Seiten dann alle Punkte auf den Leitbahnen, Leitbahnen die es im Körper gibt dargestellt und nicht nur visuell also ein Bild und dort ein Punkt das ist die Leitbahn, ähm, sondern und das ist ein wirklich richtig hervorzuhebendes Element äh, wie man diese praktisch am Patienten findet also es wird beschrieben ähm, ja an welchen Knochen oder Muskeln man sich so rantastet, wo man sich dann vielleicht lang tastet mit dem Daumen äh, um dann an diesen Punkt zu kommen und wie sich dieser Punkt dann anfühlt. Und so weiter. Also sehr, sehr praktisch, nicht nur mit Bild oder mit Bezeichnung, und das ist schon ähm, wirklich enorm viel wert und wirklich auch richtig, richtig wichtig. Denn einfach nur ausgehend von irgendeinem Bild irgendwo eine Nadel ein bis 2 cm oder noch tiefer in die Haut zu jagen, da würde ich mich unwohl fühlen. Aber mit diesen exakten Beschreibungen gibt es ähm, ja, meiner Meinung nach wirklich überhaupt keine Probleme diese Punkte zu finden. Es werden dazu natürlich die Stichtiefe, also wie, wie tief man sticht, ob man tangential oder senkrecht sticht und natürlich auch entsprechende äh, Indikationen warum man überhaupt sticht äh, auch dann mit dargestellt bei den Punkten. Äh, weiterhin dann auch die Kombination mit anderen Punkten die sozusagen synergetische Effekte haben oder wo sich das, der Effekt in irgendeiner Weise wird. Und diese 400 Seiten das ist der Kern des Buches. Einfach alle Punkte und wie man diese Punkte quasi behandelt. Auf den letzten 200 Seiten werden dann Krankheitsbilder sowohl erst aus östlicher Sicht als dann auch aus westlicher Sicht dargestellt und welche Punkte man dafür auswählt. Dazu noch äh, ja, eine Typenlehre und ein Repetitorium, um die Kernelemente der traditionellen chinesischen Medizin kennenzulernen und auch darzustellen. Aber das ist wirklich bloß sehr, sehr äh, kompakt. Und äh, ja, das rundet das dann alles komplett ab. Also man muss hier wirklich sagen, dass man hier auf 700 Seiten wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr kompakt, zumindest dort, wo es möglich ist, und trotzdem detailliert, wo es verständlich Verständ nötig ist, ähm, ja, die Akupunktur im Gesamtkontext der traditionellen chinesischen Medizin dargestellt hat und, zu und zusätzlich halt noch ähm, es geschafft hat, ja, eine Brücke zu schlagen zur westlichen Medizin und entsprechend ihren Denk- und Behalt äh, Behandlungsmustern. Mir fehlte wirklich in diesem Buch gar nichts. Ähm, der Aufbau war durchweg logisch. Man kann direkt nach Krankheiten die Punkte finden oder die Punkte durch so ein ange angehängtes Verzeichnis nachschlagen oder einfach die Körperteile durchgehen. Wer eine medizinische Vorbildung hat oder aufgrund von persönlicher Weiterbildung sich mit all diesen Fachbegriffen der Medizin auskennt, der hat ja mit diesem Buch alles, was man für den Start in die Akupunktur braucht. Es wird natürlich darauf hingewiesen, dass man sich da auch noch extra qualifizieren muss und ähm, dass es da auch neue Maßstäbe gibt, aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden, inwieweit er diese Dinge ernst nimmt. Äh, man ist zumindest der Verantwortung gerecht ge geworden, äh, dass man das beschrieben hat. Für denjenigen, der einfach mal ein wenig rumstochern will und so mal ein paar Punkte ausprobieren will, paar Na Nadeln reinjagen will, oder denkt, es ist ungefährlich, um zu sehen, ob da was dran ist an der Akupunktur, ist das Buch wahrscheinlich nichts. Hier empfehle ich sie einfach in die Akupressur reinzulesen da sie etwas weniger risikoreich ist und die Grundprinzipien doch die gleichen sind. Einziger Kritikpunkt außerhalb der grundsätzlichen Theorie des Yin und Yang ähm, ist dass die Materialkunde tatsächlich wirklich etwas zu kurz gekommen ist. Denn ähm, man hat 700 Seiten zur Verfügung und das praktische Handwerkszeug das wird dann wenn der, ich, auf einer halben Seite oder so dargestellt. Äh, ja, das ist, mir, das ist mir zu kurz. Ähm, dann gibt es noch ein paar kleinere Punkte, die ich mir zwar aufgeschrieben habe in der Rezension, ähm, wie, dass das Sperma bei den Körperflüssigkeiten im Rahmen des Theorieteils einfach weggelassen wurde, aber das ist alles nichts, was eine wirkliche Abwertung irgendwie rechtfertigen würde. Das Buch ist wirklich allumfassend und zu Recht, zu Recht das Standardwerk für Akupunktur. Der Preis ist mit 60 Euro für, fünf, äh, für 700 Seiten randvoll mit Informationen. Ähm, und dem Wert des Brückenschlags zwischen östlicher und westlicher Medizin, der nicht so leicht ist, auch in meinen Augen gerechtfertigt. Dass eben hier nicht nur eine bloße Aufzählung von Wissen ist, sondern hier systematisch und systemisch äh, und didaktisch wertvoll äh, gearbeitet wurde. Ich gebe hier volle 5 Sterne und eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung, äh, Kaufempfehlung für das entsprechende Klientel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Macht's gut, euer Christian.